Hallo zusammen und willkommen auf Football Syrupis, wo wir nach der Analyse der Schwere von, von Andre Onana, dem neuen Torwart von Inter Mailand, in Italien bleiben, um die Freistöße des berühmten Spezialisten auf diesem Gebiet, Giovanni Vio, oft genannt Gianni Vio, zu analysieren. Der ehemalige Banker arbeitete unter anderem für mehrere äh, italienische Vereine wie Fiorentina und AC Mailand, aber auch für englische Vereine wie Leeds und Brentford vor Mancini bei der italienischen Man Nationalmannschaft zu begleiten. Laut der Presse wird er zu ähm, Antonio Contes Tottenham äh, wechseln, wo er dort also vielleicht versuchen wird, der Statistik gerecht zu werden, die seinen Ruf begründet. Seine Mannschaften gehören immer zu denen, die die meisten Tore aus Standardsituationen erzielen. Warum das so ist, werden wir in diesem Video herausfinden. Beginnen wir mit den Freistößen, insbesondere den relativ zentralen Freistößen. Wie bereits erwähnt, ist es nicht ungewöhnlich, dass Giannivios Teams in, diese, in diesen Situationen zwei Mauern bilden. Eine direkt vor der, der, der des Gegners und eine weiter hinten. Die erste dient dazu, den Spielern der gegnerischen Mauer die Sicht zu verdecken, damit sie den Ball erst im letzten Moment kommen sehen dass sich die Italiener beim Schuss ducken werden, während die zweite verhindert, dass der Torwart den, den Ball sehen kann, wenn, wenn er in Richtung der weißen Linie schaut. Diese Mauer wird äh, jedoch kurz vor dem Freistoß verschwinden, um einen abseits nach möglichen Abpraller zu vermeiden. Diese drei Spieler werden also die, die Gegner auf der gleichen Linie der, der Abwehrmauer stören, was unter anderem den, den Raum zwischen äh, den beiden hervorgehobenen Walisen äh, vergrößern wird. Jetzt kommen, kommen Sie genau. Jetzt werden Sie gestört. Diese müssen nun zwei Dinge gleichzeitig tun. Den Ball beobachten und ihren jeweiligen Spieler beobachten, um zu, um zu entscheiden, ob sie die im Abseits stehen lassen oder nicht. Ihre Aufgabe wird jedoch noch schwieriger, da die Italiener einen weiteren Trick von Geneviu ausführen werden, den Freistoß anzutäuschen. Denn es gibt einen Grund, warum sich zwei Italiener hin hinter dem Ball befinden. Dies sorgt, natürlich, äh, dies sorgt nämlich für, für Chaos innerhalb der gegnerischen Abwehrstruktur, wodurch oftmals das Abseits zurückgesetzt wird und innerhalb sowie um, um die Abwehrmauer herum Platz für einen Schuss geschaffen wird. Die italienische Mauer wird sich jetzt ducken, um die Valise zu überraschen. Beim zweiten Freistoß fällt auf, dass sich die Valise trotz der zwei Italiener hinter ihnen weigern, sich tiefer zu positionieren, was durchaus verständlich ist, denn wenn sie sich zu tief positionieren würden, gäbe es vor ihrem Strafraum viel Platz für die zwei hervorgehobenen Italiener. Zusätzlich zu den beiden ursprünglich im abseits stehenden Spielern, die nach hinten kommen, äh, um, die, um die Verteidiger zu stören, werden wir wieder die Finte der beiden Spieler hinter dem Ball sehen. Die Rolle dieser ähm, beiden ist übrigens nicht unbedeutend, da der linksfüßige Bernardeschi hier gut daran tut, den Freistoß dem rechtsfüßigen Verratti zu überlassen, damit der Winkel zum Tor für den Empfänger des Freistoßes aufgrund der, der Kurve der, der Flugbahn anschließend kleiner ist. Ihre Finte brach auch die walisische Verteidigungslinie auf, indem sie Gareth, Gareth Bale und Conor Roberts zurückfallen ließ der dann das Abseits zurücksetzen wird. Drei Italiener für nur einen Waliser kamen in die Flugbahn der Flanke, darunter Pessina, der zum Teil dank seiner Intelligenz ein Tor erzielen wird. Der Atalanta-Spieler ist hier nämlich der italienische Spieler, der der Linie des ersten Pfostens am nächsten ist, äh, obwohl er seinen Lauf zu diesem Zeitpunkt bereits begonnen hat. Er hält sich also sehr gut an die Regel, sich nicht zu schnell in den freien Raum zu werfen, was es ihm ermöglicht, den Ball besser zu, zu treffen, da, da sein Laufweg nicht zu, zu vertikal ist. Wenn Spieler aber äh, wie hier zu früh in die Tiefe laufen, ähm, kann diese Art von Freistoß jedoch in, in, ab, im Abseits, wenn der Gegner einen Offside-Trap, wie es auf Englisch heißt, ausführt. Die Notlösung in dieser Situation ist, einen langen Ball auf den zweiten Posten zu spielen, da dies den Mitspielern mehr Zeit gibt zu, zu reagieren, wie, wie hier äh, Gonzalo Rodriguez, der nicht im Abseits stehen wird. Kommen wir nun zu den Eckbällen, bei denen mir ebenfalls aufgefallen ist, dass sich einige Schlüsseldetails äh, wiederholen. Die Mannschaften von Gianni Vio scheinen nämlich sich beim, beim Torschuss aus dem Raum vor, vor dem ersten Pfosten wohlzufühlen, vor allem wenn, wenn hier Rodrigo Bentancurs Positionierung diesen Raum vergrößert. Ich möchte aber betonen, dass, dass dies keineswegs eine, eine eine Kritik an dem ur uruguayischen Spieler ist, der hier äh, sicherlich eine A Anweisung umsetzt, um den Aktionsraum von, von Matja Perin zu verkleinern, der, der eben für einen Torwart relativ klein ist. Dass der gelb markierte Bereich so groß ist, hat aber auch zwei andere Gründe. Der erste, der erste Grund heißt Andrea Petania, ein gefährlicher Strü Stürmer in solchen Situationen, auch aufgrund seiner Größe, der diese Zone freilässt, indem er, er seinen Manndecker zu, zu sich hinzieht. Der zweite Grund war die Ansammlung von drei Spielern vor dem, Raum, äh, vor, vor dem Strafraum, die ihrerseits drei weitere Juventus-Spieler aus dieser Zone herauslockte. Diese Ansammlung von, von Spielern in, in, einem kleinen, in einem kleinen Umkreis ist eine Spezialität von, von Gianni der der schnell merkte, dass. Das ist so sehr schwer äh, durch eine Manndeckung zu, zu verteidigen, da die drei Spieler nun in verschiedene Richtungen laufen werden. Genau. Die Nummer 4, Czonek, hier in Grau, wird übrigens einen tollen Richtungswechsel vollziehen, der den vor ihm äh, stehenden Juventus-Spieler noch mehr verdrehen wird. Aber das ist nicht der, der einzige Spieler, den ich erwähnen möchte. Man sieht tatsächlich, dass nebenhin Betania jedenfalls in Richtung dieser Zone des ersten Pfostens läuft. Ebenso wie ein weiterer Spieler vom zweiten Pfosten aus. Genau. Vier Spiele sind, sind nun also perfekt auf die Flugbahn des, des Balles ausgerichtet, während ein Spieler bereit wäre, Falls nötig, den Ball am zweiten Pfosten um und um vor dem Torwart zu bekommen. Und das Tor. Ein weiterer Eckball, aber diesmal besetzt Sigway den Bereich des ersten Pfostens. Ein Spieler wird daher vom, vom zweiten Pfosten aus an, an ihm vorbeigehen, um ihn zu locken. Die Ansammlung von, von Spielern vor, vor dem Strafraum ist immer noch vorhanden, diesmal mit einer Besonderheit. Die Spieler haben einen Vorhang gebildet, um Petania hinter sich freizulassen. Der, interessante, der interessanteste Zielspieler im Fall. Direkt neben Petania und seiner Nummer äh, 37 ist die Nummer 4 Czonek wieder sehr interessant, da er auf dem Bild äh, gerade seinen Lauf umlenkt, denn er danach sogar noch ein zweites Mal umlenken wird, um sich von seinen... Von seinen Mandecker zu befreien. Noch interessanter ist jedoch, dass nicht Tigoin, sondern sein Mitspieler in, in Rot dem Spieler am ersten Pfosten folgen wird, wodurch sich in, in seinem Rücken ein, eine große Lücke ergibt. Die Nummer, 4, äh, die, die Nummer 7 von, von, von Spall wird sehr gut reagieren und sich in diesen hineinwerfen. Wieder wird ein Spieler am zweiten Pfosten vor dem Torwart zur Verfügung stehen und während es diesmal eine Überzahl am ersten Pfosten mit dieser 4 gegen 3 Situation gibt, die wieder einmal zeigt, dass die Spieler von, von Vio sich gut auf die Flugbahn des Balles ausrichten. Es ist übrigens wichtig zu erwähnen, dass es bei solchen Flanken auf den ersten Pfosten besser ist, einen rechtsfüßigen wie hier ähm, einzusetzen, um den Winkel zum Tor des Kopfballs zu verkleinern. Abge abgesehen davon kann ein linksfüßiger durchaus auch Eckbälle von rechts übernehmen, sofern er ein eine andere Kombination, sofern eine andere Kombination gewählt wird, wie hier bei einem Training von Vio. Die meist gewählte Option ist eine Flanke, die über die 5 Meter Linie bis zum zweiten Pfosten fliegen kann, wobei sich die Spieler auf verschiedene Korridore verteilen. Ein weiterer Spieler kann auch vor, vor dem Torwart stehen, um ihm die Sicht ein wenig zu verdecken und ihn zu zwingen, nicht herauszukommen, wenn der Ball in diese Zone gelangt. Äh, der am weitesten entfernte, entfernte Spieler, der, der Teil dieser, dieser Ansammlung vor, vor dem zweiten Pfosten vor dem Strafraum ist, hält sich hier bereit, um falls nötig, einen Pass außerhalb des Strafraums anzunehmen. Dies ist was, das unter Genevieve auch schon ausgeführt wurde, nachdem Eckbälle indirekt zu zweit gespielt worden waren. So, das wär's. Zöger nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um ähnlichen Inhalt nicht zu verpassen. Und wenn das Video dir gefallen hat, vergiss nicht, auf, auf Like zu klicken, es in, in den Kommentaren mitzuteilen und das Video mit einem weiteren Fußballfan zu teilen. Es würde mir sehr helfen. Viel mehr als was du glauben könntest. Ciao!